Also der Olli und ihm, wir kennen uns auch noch nicht so ganz so lang. Wir haben uns jetzt halt, äh, mal wieder getroffen und ich habe quasi nur einen anderen Slopeslayer-Buddy äh, mit dabei jetzt gehabt. Ich bin eigentlich äh, in die Berg groß geworden, bin immer da unterwegs und was es für mich ausmacht, dass ich halt nicht nur auf der Piste oder nur im irgendwie unterwegs bin, sondern dass ich alles so ein bisschen mache und auch mal nebenaus fahre, mal ein bisschen Springer gehe, aber trotzdem ein paar coole Kurven fahre und so weiter. Also, alles da irgendwie mit reinbringen das Ganze. Was mir eigentlich tatsächlich der Hormer am meisten machen, ist schon hauptsächlich Piste, aber jetzt einfach nicht so mega regelkonform, sondern einfach so, dass man das Gelände so ausnutzt, wie es da ist. Fetten Respekt an den Olli, dass er so mitgehalten hat. Der war mir mega dicht auf die Fersen. Da jetzt einfach zum Sängen, dass der so Bock dabei gehabt hat, mit mir einfach zum Schremmen gehen, durch die Gegend zum Pesen. Das war einfach mein, äh, mein geilster Moment halt und deswegen habe ich ihm dann die Weste nur übergeben und ich glaube, das hat einen richtig treib.